Das heutige Rezept ist ein Muss, also ihr müsst es wirklich nachbacken. So lecker, fluffig und guckt mal saftig innen drinne. Mm. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasserkanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle. Alles, was dein Gebäck begehrt. Wir fangen mal an. Ich habe hier ein bisschen Dinkelmehl. Die genauen Zutaten findet ihr unten unter diesem Video. Dann ein bisschen Zucker. Das darf tatsächlich in diesem Rezept nicht fehlen. Dann ein bisschen Salz. Ja, das passt auch schon. Und ihr seht, im Hintergrund warten schon die leckeren Heidelbeeren. Dann habe ich hier mein selbst hergestelltes Vanilleextrakt. Das habe ich jetzt gerade ein bisschen verlängert. Deswegen sieht das ein bisschen dünner aus. Aber das reicht jetzt für das Rezept. Und die Heidelbeeren bzw. die Muffins sind vegan. Deswegen verwende ich jetzt hier Öl. Wenn ihr das nicht möchtet oder nicht da habt, könnt ihr die Grammzahl auch mit... Butter ersetzen. Und dann habe ich hier ein bisschen püriertes Hefewasser. Ja, sieht nicht schön aus, schmeckt aber dafür unheimlich lecker. Macht das auf jeden Fall, püriert euer Anstellgut. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Pflanzenmilch. Da könnt ihr Sojamilch, Hafermilch, Reismilch, was auch immer nehmen. Das ist eine vegane Milch. Alternativ geht natürlich auch Kuhmilch. Aber vegan gleich Pflanzenmilch. So, ich rühre jetzt den Teig durch. Im Hintergrund warten, wie gesagt, schon die Heidelbeeren und ihr glaubt das nicht. Ich bin eigentlich früher nie so ein Heidelbeer-Fan gewesen, aber diese Muffins, Wahnsinn! Also jeder, der keine Heidelbeeren mag oder denkt, dass er sie nicht mag, macht diese Muffins. Die sind so, so, so lecker. Ich könnte euch das gar nicht vorstellen. Ich habe jetzt hier so kleinere und so größere. Das finde ich ganz toll. Und also, da verzichte ich auch wirklich auf meine Lieblingsschokolade, wenn ich dafür diese leckeren Muffins kriege, ehrlich. Ich knete das jetzt mit der Hand durch, weil also das ist ja wirklich a nicht viel Teig und b möchte ich, dass die Früchte noch so ein bisschen ganz sind von der Konsistenz her. Deswegen mache ich das ausnahmsweise nicht mit meiner Küchenmaschine und ich bin schon sehr gespannt, wie sie euch schmecken werden. Ich decke jetzt das Ganze ab, lasse es ein bisschen stehen, bis sich so ein paar Blasen gebildet haben. Hier, da könnt ihr sehen, ein paar haben sich da schon entwickelt. Ging auch ganz schnell, also vielleicht so sechs Stunden. Das hat ganz gut geklappt. Ich denke, die Heidelbeeren haben noch ein bisschen was dazu getan. Und bei Muffins mache ich das gerne so, dass ich meine Spritztülle ohne Aufsatz verwende. Das heißt, ihr nehmt die, packt die am besten in ein Glas, dass das feststeht. Und dann gebt ihr den Teig dort hinein, denn dann könnt ihr die Muffinförmchen richtig schön befüllen, ohne a groß zu kleckern und b, dass ihr ungefähr besser die gleiche Menge habt. Da habe ich auch noch so einen kleinen Trick, wie ich das immer mache. Das ist halt so eine kleine Macke von mir, <lacht> weiß ich auch nicht, klappt aber tatsächlich ganz gut. So und es ist wirklich der Wahnsinn, also wir sind zu Hause tatsächlich keine Veganer, überhaupt gar nicht. Aber die Kürbis-Brownies oder auch diese Heidelbeer-Muffins sind der Kracher. Also die sind so beliebt bei uns, die könnte ich jeden Tag wahrscheinlich machen. Die finden hier immer einen Abnehmer. Die sind so lecker und so saftig, fluffig, weich, köstlich. Einfach fantastisch. Ihr merkt, ich schwärme, aber es hat seinen Grund. <lacht> so. Wenn euch das Video gefällt, teilt es doch mit einigen, damit sie auch erfahren, wie einfach und leicht und unkompliziert man mit Hefewasser backen kann. Macht wirklich richtig viel Freude. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob das so klappt mit den Heidelbeeren. Flup! <lacht> da müsst ihr ein bisschen aufpassen. So, und dann kommt hier jetzt gleich mein magischer Trick. Wenn das voll genug ist, dann habe ich hier eine kleine Assistentin. Zack, der Spritzbeutel bleibt ganz, aber das kann abgeschnitten werden. Das klappt echt super bei diesen Teigen. Und so machen wir das jetzt die ganze Zeit. Ja, sieht gut aus. Einmal noch nachfüllen, bitte. <lacht> das hätte ich den ganzen Tag da machen können. Echt, das macht so Spaß. So, weil ich diese Papierförmchen nehme, darf ich den Backofen nicht heißer als 180 Grad machen. Die wandern jetzt hier auf mein Backpapier bzw. auf mein Backblech. In dem Fall reicht aus. Oberhitze 180 Grad vorheizen ich packe sie immer in diese muffinform brauche ich gar nicht weil die stehen ja auch so Ist so eine marotte gefällt dir das video dann abonniere den kanal und aktiviere die glocke dann erfährst du immer als erstes sobald ein neues video hochgeladen wurde und wenn du mehr willst schnelle antworten auf deine fragen unterstützung hinter den kulissen einblicke dann werd mitglied alle informationen findest du unten unter diesem video so und ich messe jetzt mal mit meinem Fleischthermometer ist es eigentlich, ob es heiß genug ist und ihr seht, wow, 100 Grad, die sind durch und jetzt guckt euch das mal an, so schnell, so etwas Leckeres, also ihr müsst wahrscheinlich die doppelt und dreifache Menge herstellen, wenn ihr sie nachbackt, mein Nachwuchs ist gerade dabei, ganz vorsichtig das auszupacken, Oh das sieht doch mal richtig, richtig lecker aus. Ja, wohin mit dem Papier? Mach endlich! Zeig mal, wie lecker die von innen aussehen. Ja, das macht sie schon sehr gut. <lacht> sie ist ganz vorsichtig und zaghaft. Aber guck mal, Wahnsinn. So saftig, fruchtig, lecker. Oh, echt fantastisch. Ich freue mich schon auf eure Resultate, wenn ihr es nachbackt. Und schreibt es mir doch mal in die Kommentare, wie sie geworden sind. Liebe Grüße, eure Emma.